Vielen Dank, Herr Präsident. Mit der Ausrichtung auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der Post-2015-Agenda wird die Frage nach einer kohärenten Entwicklungspolitik umso dringender. Dies bedeutet vor allem, dass die Entwicklungszusammenarbeit enger mit weiteren politischen Themenfeldern wie Menschenrechte, Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik, Klimawandel, Konfliktbewältigung, aber auch und vor allem mit der Handelspolitik verzahnt wird. Politikkohärenz muss meiner Meinung nach zum Leitmotiv dieses Themenjahres werden. Das geht in drei Schritten. Die gute Koordinierung innerhalb der Europäischen Kommission, eine verbesserte Koordinierung zwischen den europäischen Institutionen und eine gute Abstimmung unter den EU-Mitgliedstaaten, die im Rat für die Umsetzung der Entwicklungszusammenarbeit verantwortlich sind. Neben der Europäischen Union legen bereits einige Länder wie Dänemark und Finnland regelmäßig ihren nationalen Parlamenten einen Kohärenzbericht vor. Es wäre ein sehr großer Erfolg des entwicklungspolitischen Jahres, wenn alle europäischen Nationen dem folgen würden. Des Weiteren sollten wir das entwicklungspolitische Thema nutzen, um weitere nationale Initiativen mit der europäischen Ebene zu verbinden. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es zum Beispiel einen Bundestagsantrag Gute Arbeit weltweit, in dem an die weltweite Umsetzung der ILO-Arbeitsnorm appelliert wird. Darüber hinaus gibt es in Deutschland einen Vorstoß des Bundesentwicklungsministers zu einem Textilbündnis, was aber an seine Grenzen gestoßen ist. Die Initiative sollte durch Rückverfolgung der Handelsketten in der Textilindustrie die Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern verbessern. Weil fairer Handel jedoch so komplex ist, haben solche Initiativen nicht auf nationaler, sondern auf EU-Ebene Erfolg. Ich rufe deswegen unseren Entwicklungskommissar und die Hohe Vertreterin auf, bei diesen Initiativen eine Führungsrolle seitens der EU-Kommission zu übernehmen. Es wäre zudem wünschenswert, wenn die Kommission noch weitere und jugendgerechte Informationsmaterialien zum entwicklungspolitischen Jahr bereitstellen könnte. So kann es noch leichter zu einem europäischen Jahr der Bürger werden. Und ich danke auch ganz herzlich für die Eröffnung in Riga, wo ich mit dabei sein konnte und für Frau Mogherini für ihre Anwesenheit, so lange heute hier in unserer Kammer. Danke.